Hallo zusammen, alle Freunde, heute habe ich mal Lust auf ein verrücktes Bild, ihr werdet sehen, äh, ich schmeiß mal alle Farben zusammen, lass das Weiß wieder drüber und mach dann nochmal Farben drüber, lasst euch überraschen, ich glaube das wird lustig und habt viel Spaß beim Zuschauen, dann bis gleich. So, Freunde, das ist ein XL-Rahmen, der ist 40 auf 40 cm. Ich habe ja noch die Restfarben, diese Metallicfarben vom letzten Bild. Das heißt, gelbgrün, Türkis, rot und Stahlblau. Ich habe mir dazu aber jetzt noch mal ein weiß Becher angerührt. Und dann schauen wir mal. Also, es ist noch nichts drin. Kein Silikon. Ich werde nachher aber noch mit der anderen Hälfte Silikon reinmachen. Ja, und dann schauen wir mal. Jo. Ich brauche noch einen kleinen Becher. So, okay, ist Stahlblau. Rotmetallik, das sind alles Metallikfarben. Und dieses Türkis. Und vielleicht noch ein bisschen rein. Obwohl, das reicht, glaube ich. So, also wie gesagt, ganz einfaches Bild. <lacht> Mal jetzt hier weiß außenrum. Der erste Schritt wäre getan. Ich mache mal kurz die Bläschen raus. Hallo. Seht ihr, ich habe immer noch ein paar Luftbläschen drin. Aber ist nicht so schlimm. Ich schmeiß jetzt das Weiß einfach wieder drüber. Lass es jetzt mal etwas laufen, noch nicht ganz nach außen. Okay, jetzt mache ich, ich hoffe ihr könnt es sehen, von diesem Silikon 300. Tropfen rein. Nochmal schön umrühren, dass es auch etwas verteilt. Okay, Dann machen wir nochmal einen Becher jetzt. Türkis. Alblau, gelbgrün und das rot Metallic. Fast zu viel wahrscheinlich. Opala. noch mal weiches drüber schmiere das aber auch noch mal drüber wir haben schon viel Farbe so und jetzt verpuste ich das etwas mit dem Föhn die Stufe. Ich sage nur etwas und jetzt lasse ich es noch laufen. beziehungsweise überlege ich, ob ich noch komm, ich war das noch mehr erhitzen jetzt, aber diesmal mit dem, dass man die Zellen mal rausholen. Und die Luftblasen wegbekommen. Ein schön pastellfarbiges Bild. Und wie gesagt, ich muss auch noch mit dem anderen Bild schauen, ist noch nicht trocken. Wie es dann aussieht. Überall Farbe ist soweit. Weil es gibt jetzt mal ein schönes helles pastelliges Bild. So. einfach mal einfach ein einfaches bild mal wieder muss nicht immer so extrem sein aber ich bin mal gespannt Nein, ich lasse das so. Nochmal erhitzen. Oh, ein Bretter spielt schon wieder. Ich habe so ein Bild, habt das schon lange nicht mehr von mir gesehen. Aber ich finde es hat was. Und Jetzt bin ich mal gespannt, wie das nachher wirklich mit diesen Metallic Farben rauskommt, dass komisch wir warten ab lassen wir mal kurz noch mal für zehn minuten einwirken und dann zeige ich es euch von nachem also wie gesagt mal wieder ein normales bild ganz einfach gegossen habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht Und dann schauen wir mal, wie wirklich metallic rauskommen. Also bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Was ich halt genial finde, dass viel Weiß drunter ist, weil man einfach ja viel Weiß drunter gemischt hat. Ja, da finde ich das gar nicht so schlecht. Es hat halt auch nicht überall dann die Zellen gegeben, weil ja teilweise oder beziehungsweise die erste Farbschicht war ja ohne Silikon. Das ist auch schön, sieht aus wie eine Schnecke mit Häuschen oder was auch immer. Das ist auch cool noch geworden, finde ich hier. Meine Würmchen, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, wie gesagt, es dunkelt ja natürlich noch ab, wenn die Farben wieder ihren Originalton bekommen, wenn es trocken ist. Hat teilweise hat es schöne Zeilen gegeben, teilweise auch Sachen, wo mir nicht so gefallen, aber Wir warten mal ab. Es wird noch leicht nacharbeiten wie immer. Und dann zeige ich es euch wieder, wenn es getrocknet ist, in der Regel dann auch auf Instagram wieder und Facebook. Ihr wisst ja und wenn nicht, einfach mal reinschauen. Es also sieht es recht, also sehr pastellig aus. Hier hat es auch schöne Streifen gegeben. Also mal wieder ein normales, ist gegossenes Bild, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es cool. Einfach nur so verrückt halt zusammengestellt. Okay, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Einfach mal wieder ein einfaches Bild mal. Mal was anderes. Und dann freut mich. Das habe ich nicht verstanden. Okay, dann sage ich es nochmal. <lacht> dann freut's mich, wenn er nächstes Mal wieder dabei seid. Dann bis dann. Tschüss.